Hallo zusammen, mein Name ist Lynn Geiger, das ist Eliana Rodriguez und wir beide sind momentan eine Ausbildung als Fachfrau Hauswirtschaft hier im Spital Thun. Wir werden dir jetzt einen kleinen Einblick in unseren Alltag zeigen. In unserer Ausbildung arbeiten wir in vier verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Küche, der Service, die Wäscherei und die Reinigung. Aber auch die Administration, die Pflege, die Technik und die Logistik gehören zu unserem Beruf. Hier gibt es immer noch Berufskleider aufs Kleider zum Flicken, Neuen. So können wir defekte Wäschestücke verwenden. Ein weitere Teil der Ausbildung ist Reinigung. Wir reinigen Patientenzimmer, Zimmer, sowie Operationssäle. Als Fachfrau Hauswirtschaft lernen wir in der Küche nicht nur, mehr, wie man Menüs zubereitet, sondern auch vieles über die verschiedenen Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Zusätzlich darf ich mir eine kreative hier frei auflegen. Im Bereich Service lehre ich alles, was es über einen guten Kundenkontakt zu wissen gibt und alles über die verschiedenen Servicearten. Hier im Personalrestaurant darf ich selbstständig die Getränkenschaft auffüllen und so herstellen, wie ich es gelernt habe und schon empfinge. Eine Person, die hier neu anfängt, erwartet viele neue Freundschaften, ein grosses Fachwissen und eine anwechslungsreiche Lehre. Das war unser Alltag. Wir hoffen, wir wir unser Interesse wecken Und wenn ja, dann bewirkt doch jetzt gleich.